Hallo und herzlich willkommen zurück auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir was Neues, wie ihr seht. Pokémon Mystery Dungeon DX. Ähm, ja, natürlich spielen wir es auf Deutsch. Und dein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Ich sag gleich noch am Anfang etwas, wir kommen ja direkt in den Kleinhain rein, danach können wir noch ein bisschen reden. Jetzt beginnen wir zuerst mal mit Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX auf der Nintendo Switch. Und ich stecke kurz mal meine zweiten Controller ein, falls die Akkus hier leer gehen. Das heißt, wir kriegen gleich eine Meldung, wahrscheinlich synchronisiert. Oh ne, nicht mal. Nice. So gefällt mir das. Ich hoffe, ich gucke mal kurz, die müssen eigentlich drin sein, weil wegen Laden. Jawohl, die sind am Laden. Ich wusste, die haben fast keinen Akku mehr. Falls die hier leer gehen, dann für sicherheitshalber. Wir können das Bild hier angucken, das finde ich ganz cool. Wir können das sogar Screenshotten, wenn ich will. Ich finde das eigentlich recht süß sogar. Und wir legen los mit einem neuen Spiel? Herzlich Willkommen. Dies ist das Portal, das sich in die Welt der Pokémon führt. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Gut, dann lass uns anfangen. Und ja, wir werden ein anderes Pokémon wählen? Ich beantworte mal ehrlich was. Ich denke hier, verlierst du dich gerne in den Tag träumen? Ja, eigentlich schon. Eigentlich ja, doch. Dein Freund wird von einem Rüpel bedroht. Wie reagierst du? Ich halte dem Rüpel eine Standpauke. Ich schimpfe der aus der, aus der Ferne mit dem Rüpel. Na klar. Ich erschrecke den Rüpel von hinten. Das ist die beste Idee. Keine Ahnung. Ich fick den an. Der Pisser soll mich in Ruhe lassen. Ja, eigentlich, eigentlich schon, doch. Auf einer belebten Straße wird jemand schikaniert. Wie reagierst du? Ich weiß nicht. Es kommt darauf an, wer es macht, ne? Ich würde mir schon Gedanken machen, also ich würde sagen, ja, ein bisschen Angst vielleicht, ja. Auch gar nicht. Ist immer ein bisschen schwierig, Situationen einzuschätzen, so. Magst du es zusammen mit anderen laut und ausgelassen zu feiern? Jein? Ja, doch eigentlich schon, ja. Hast du es, die Klasse das letzte am Ende des Schultages zu verlassen? Nee, gar nicht. Mach ich eigentlich fast immer. Kommst du oft zu spät zur Schule oder zu Verabredungen? Nein, ich bin der, der immer 10 Minuten vorhin dasteht und eine halbe Stunde wartet, weil alle zu spät kommen. Ich bin so einer. Also, nee, gar nicht. Ich hasse das. Ich bin lieber 10 Minuten zu früh als 10 Minuten zu spät. Sowas. Oder 2 Minuten zu spät. Ich nehme sogar einen Zug früher. Wenn ich 5 Minuten nach, dem Ab nach der abgemachten Zeit ankomme, nehme ich, nehme ich einen Zug früher und stehe 25 Minuten rum. Damit ich nicht zu spät bin. So einer bin ich. Du befindest dich an einer Weggabelung. Rechts soll sich ein Schatz befinden. In welche Richtung gehst du? Ja, natürlich nach rechts. Wohin der Wind mich trägt, ist ein bisschen schwer. Also, intuitiv vielleicht Münze Nimmt mich schon wunder. Wenn ich schon deswegen da bin, gehen mir auch gucken. Du hast ein Geschenk bekommen und weißt nicht, was drin steckt. Du bist neugierig, was tust du? Ich öffne es sofort. Ich will wissen, was da drin ist. Möchtest du als Junge oder als Mädchen spielen? Als Junge. Du scheinst der mutige Typ zu sein. Du hast einen starken Gerechtigkeitssinn und hast alles Böse. Dich schüchtert kein Gegner ein. Du bist ein wahrer Held. Mach weiter so. Für die Gerechtigkeit, für den Frieden, kämpfe gegen die Mächte des Bösen. Sollte das nicht zutreffen, dann arbeite daran, ein Held zu werden. Ein mutiger Typ wie du ist sicher... wander? Macholo. Acholo. Ja, macht noch Sinn. Wirst du ein Macholo sein? Gefällt dir das Pokémon? Ja, nicht so ganz. Hm. Wie ihr seht, können wir hier jetzt ein Raster auswählen. Anthony ist auch mega lustig zu spielen, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe mir allerdings Tragoso wieder äh, ausgedacht. Ich würde gern Tragoso sein. Jetzt fehlt nur noch eines. Wer soll dein Partner sein? Werde das Pokémon, das du zum Partner haben möchtest. Welches Pokémon soll dein Partner sein? So, und hier habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich finde Hydropi ist abartig geil, aber... Mit Hydropi habe ich eine Doppelschwäche drauf. Das habe ich mir jetzt schon so weit überlegt. Dann habe ich mir überlegt... Pflanze ist eine gute Sache, Feuer oder Pflanze und von diesem Raster her neben Anton, was wieder ein Wasser Pokémon ist übrigens, das geht da nicht so ganz auf, finde ich Gewaldruh halt eines der coolsten Pokémon. Dieser Floor ist schon cool, Endewie eigentlich auch, ich finde Sumpex halt übelst geil und Zumpex, also Wasser lohnt sich jetzt nicht zum Spielen, weil Wasser hat auch mega viele Bodenattacken drin, weil es Sumpex ist. Das heißt, ich habe dann ein Doppelboden-Move-Set und das würde ich dann mit gag ein bisschen ausgleichen, hoffentlich. Ja. Soll dein Partner ein Junge oder ein Mädchen sein? Das ist mir eigentlich scheißegal. Ich bin ein Junge, dann machen wir Gekabor zu einem Mädchen. Gewalt... Ja, dann machen wir Mädchen. Scheiß drauf. Macht ja keinen Unterschied. Wie heißt dein Partner? Ich lasse den G gag weil nur weil wir ins Universum kommen, darf der keinen Spitznamen haben. Dieses Mal... Äh, ich habe letztes Mal Pikachu genommen, diesmal würde ich das ein bisschen anders machen, also dass ich es auf dem Gameboy gespielt habe. Das Let's Play ist ein paar Jahre her, ich verlinke die Playlist unten. Diese beiden Pokémon sollen das also werden. Jawohl, okay, geschafft. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Viel Spaß. Ja, das ist schon einige Jahre her, ich verlinke die Playlist mal unten. Das war die Gameboy-Version, die ich da gespielt habe. Das ist jetzt das Remake auf der Switch. Und ganz ehrlich, ich habe mich da ewig drauf gefreut. Wo, wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Ah, ich soll ein bisschen gucken hier, dass nicht alles runterfällt. Da spricht jemand. So, wer kann das sein? Entschuldige, hallo? Bitte wach auf. Komm schon, mach die Augen auf. Endlich bist du aufgewacht, juhu. Oh. Ich liebe die Musik von hier. Wo bin ich? Du hast das bewusst... Du du hast, bitte. Du hast bewusst was hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin Gekabob. Freut mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich habe dich noch nie gesehen. Ja, also... Hm? Du meinst, du bist ein Mensch? Auf mich wirkst du eher wie ein... Tragosso. Das, das stimmt. Ich bin wirklich ein Tragosso. Aber wie und warum... Ich, ich kann mich an nichts erinnern. Ähm, du bist ja seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name? Äh, ich heiße... Ich heiße Adi. Ich bin ja ein Mensch. Moment, ich glaube, Popel darf ich nicht nehmen. Ich habe es ausprobiert. Ich will kein Popel heißen, aber ich glaube, der blockt das. Ja, eben genau. Wusste ich's doch. Das ist seit der sechsten Generation, seit XY haben sie einen Filter drin. Einen allen Pokémon spielen. Oh, du heißt also Adi? Hm. Das ist wirklich ein niedlicher Name. Du, hilfst, So oh, hilft mir doch jemand! Oh, ruft da jemand um Hilfe? Ist etwas passiert? Es ist fürchterlich. Mein Raupi ist an eine Höhle gefallen. Mein armes Baby. Was? Eine riesige Erdspalte hat sich aufgetan und mein Raupi ist hineingefallen. Er ist noch zu jung, um selbst hinauszukrabbeln. Als ich helfen wollte, wurde ich plötzlich von anderen Pokémon angegriffen. Wie bitte? Du wurdest angegriffen? Von anderen Pokémon? Vielleicht hat die Erdspalte sie in Panik versetzt. Sie waren sehr aufgebracht. Ich bin zu schwach, um es mit wilden Pokémon aufzunehmen. Was will jetzt nur aus meinem Baby? Was soll ich tun? Oh weh, Das hört sich schlimmer an. Wir müssen ihm helfen. Ja, wir kriegen jetzt hier einige Tutorials, die werde ich nicht alle vorlesen. Kurz überspringen. Äh, ja, eben wie gesagt, ich werde diesmal als Kleinstern. äh, als spielen. Wieder. Aber meinen Partner anders machen. Na nun ist es hier etwa ein mysteriöser Dungeon. Ja, tatsächlich, das ist einer. Mysteriöse Dungeons sind wahr, wahrlich mysteriöse Orte. Jedes Mal, wenn man sie besucht, ändert sich ihr Aufbau. Und die Items, die man dort findet, ändert sich auch jedes Mal. Ihre einzelnen Ebenen sind durch Treppen miteinander verbunden. Suchen wir erstmal nach einer Treppe. Oh, eins noch. Smedbo meint es sei von, von den Pokémon hier angegriffen worden. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, müssen wir kämpfen. Geben wir unser Bestes. Okay. Ja, das Spiel hat einiges anders gemacht. Jetzt, ich muss zuerst meine... Ja, ich weiß, Beast Item. Ich muss kurz meine Einstellungen ein bisschen ändern. Und zwar... Die Dungeon-Karte mache ich klein. Ein Raster finde ich eigentlich cool. Tempo will ich auf schnell. Und das war's. Machen wir schon. Etwas war noch. In Gängen. Ja, Sprinten ist eigentlich schon cool. Dann... Das war mal das Einzige, was ich einstellen kann. Okay, das ist noch eine Steuerung. Mit A setzt er jetzt... Genau, danke. Äh, mit A setzt er jetzt keine Attacken mehr ein, die neutral sind, sondern er nimmt eine von diesen hier, die er für sinnvoll hält. Ach, der kann einfach schon Feuer... Äh, Feuer beudem. Wie geil ist das denn? Das ist ein Drachenangriff trotzdem. Nice, ich dachte, es ist ein Feuerangriff. Okay. Äh, ja, das wäre dann so ein Moveset von uns und von mir. Ich kann das erreichen, wenn ich LZ herhalte. Oder ich drücke einfach A. Okay, ich glaube, die Minimap müssen wir trotzdem auf groß schalten. Äh, ich wollte meine Webcam anmachen, aber irgendwie ging das dann noch nicht so. so. Irgendwie muss ich da mal gucken wegen Nein. Irgendwas stimmt da nicht. So. Hallo. Äh, sie haben jetzt dann auch ein Auto-Aim drin, also ich kann in die andere Richtung gucken. Er zielt dann auf meinen Kollegen. Äh, auf meine. Das muss ich noch ändern dann. Äh, auf meinen Gegner natürlich nicht, auf meinen Kollegen. Ja. Ja, ich habe das Spiel schon durchgespielt. Das kennen wir ja schon. Aber wie gesagt, wir kennen das Ganze hier schon. Pokémon. Pokécoin ist die Währung, die sagt. du kannst sie benutzen, um einzukaufen. Meinst du, ich, meine, ich Dollar. Achso, ich wollte L, L benutzen, gibt es hier noch gar nicht. Das kommt das noch. Ist du eines.. Ja, KP heilen. Mit X kann ich auf. Das war X. Mit B kann ich auf Item gehen. X komme ich ins Hauptmenü. Danke, das wollte ich haben. Der läuft jetzt einfach frei in der Welt herum. Damit sind wir ein. Ich finde es das geil, dass wir beide Fernkampfattacken haben schon. Hab ich eigentlich. Knochen mal ran. Knochenkeule habe ich. Das ist keine Range, ne? Nein, auch nicht. Ja, wir gehen weiter. Äh, eben, wir, wir sehen gerade das Ganze mit... Wir können automatisch rumlaufen. Ihr seht dann, dass ich automatisch bin, weil der Kreis rundum ist. Das Ganze übernimmt ein bisschen mehr Tempo. Der geht einfach auf die Treppe dann direkt. Ich würde gerne noch die Dungeons normalerweise fertig erkunden. Das kann ich, glaube ich, einstellen später. Aber so für den Anfang ist es halt einfach, dass wir schneller durchkommen. Kurz mal gucken. Ja, sorry. Am Anfang ist es recht viel mit Einstellungen zu machen. Ich glaube, jetzt haben wir das dritte Menu frei noch nicht. Fuck. Nein. Okay, wir gehen weiter und retten Raupi. Mwah, Mami, wo bist du? Wir sind hier, um dich zu retten. Huch. Deine Mami wartet schon auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Yippie! Adi hat den Rettungsauftrag erfolgreich abgeschlossen. Mein Baby ist gerettet. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Oh, das war doch selbstverständlich. Wir leben in gefährlichen Zeiten, all die Beben und Erdspalten, die sich auftun. Alles, was zählt, ist, dass dein kleiner Unversehrt und in Sicherheit ist. Bitte sagt mir zumindest eure Namen. Ich bin Gekabor. Und das ist Adi. Oh, wow! Okay. Äh, ähm, es sieht mich voller Bewunderung an. Wie seine Augen glänzen, ist mir fast schon ein bisschen peinlich. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, gibt einem ein gutes Gefühl. Vielen Dank, hecabon Adi. Ich weiß, es ist nicht viel, aber bitte nehmt dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an. mini belebersamen sammel und 500 Coins. Klar. Mal so eben. Ist nicht extrem viel, ich weiß, aber trotzdem. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist sehr stark, ich bin wirklich beeindruckt. Und, was hast du nun vor? Irgendwelche Pläne? Du weißt nicht, wo du schlafen sollst? Na, wenn du eine Bleibe suchst, folge mir. So, da wären wir. Wow, ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Ich bin zwar ein Mensch, aber mir gefällt's hier. Ich fühle mich hier unglaublich wohl. Ist möglicherweise so ein pokémon instinkt Vielleicht sollte ich jetzt vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Ist ja auch egal, ich bin glücklich. Vielleicht hängt es auch mit meiner Verwandlung in ein Tragosso zusammen. Äh, na Adi, du bist dann ganz schön beeindruckt, was? Ich wusste, dass es dir hier gefällt. Dieser Ort ist wie für dich gemacht. Ich war mir ganz sicher, dass es dir hier gefallen würde. Das ist dein Briefkasten. Hier findest du Post von anderen Pokémon. Hm, da fällt mir ein. Erinnerst du dich noch an die Erdspalte, in die Raupi gefallen ist? In letzter Zeit häufen sich Naturkatastrophen wie diese. Viele Pokémon leiden darunter. Ich möchte Gutes tun, und diesen Pokémon helfen. Ich möchte aus dieser Welt einen sicheren Ort für Pokémon machen. Ähm... Du hast dich bei der Rettung von Raupigou geschlagen. Hättest du vielleicht Lust, ein Retterteam mit mir zu gründen? Ich bin überzeugt, wir werden das beste Retterteam aller Zeiten. Was sagst du? Klar, können wir ja nichts anderes machen. Also abgemacht. Klasse! Von jetzt an werden wir Partner, Adi. Ich bin froh, dass du dabei bist. Und unser Team heißt... Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Fällt dir vielleicht ein schöner Name für unser Retterteam ein? Jetzt gibt es neue, die zufällig taste die bringt ein paar echt lustige Namen raus. Zupidupi, Sprössling, Bänderbund, Heldenherz, Wunderwutzi, Superstars, Untrennbar, Kumpels, Glitzer, Hau drauf, AP Meister, Flauschi, Tausendsassa, truppe alles genau. Und so weiter und so fort. Wie auch immer. Äh ich bleib beim Retterteam Starblast, das ich von früher habe. Team Starblast, das klingt super, ein schöner Name, passt perfekt zu uns. Da wäre noch was. Das hier habe ich für den Tag aufgehoben, als er mich im Retterteam gründe. Und ich habe gleich zwei davon. Dafür, daher können wir beide eins tragen. Adi bindet sich das Halstum und das er von Gekko erhalten hat. Nice. Oh, klasse. Adi, das steht ja echt gut. Jetzt sehen wir auch wirklich wie ein Team aus. Retterteam Starblast ist bereit, ich will Starblast. Morgens haben wir uns, machen wir uns an die Arbeit. Yeah. Und so begann die gemeinsame Karriere von Adi und Gekkabor als Retterteam. Am nächsten Morgen. Hm, alles unverändert. Ich sehe immer noch wie ein Tragotso aus. Doch warum wurde ich zu einem Pokémon? Hm, ich verstehe das nicht. Ach ja, dieses Pokémon, ich glaube, es ist Gekkabor, oder? Wir hatten beschlossen, gemeinsam ein Rettertin zu bilden. Was Gekkabor wohl gerade macht, ich sollte mal rausgehen und nachschauen. Ja, wir können nicht mehr aufs Bett, um zu speichern. Das können wir jetzt nur noch hier drin machen. Achso, okay. Äh, ja, auf jeden Fall eben. Wir können auch noch da drin speichern jetzt. Hä? Oh nein! Alles gut. Sorry, ich war so aufgeregt, dass ich hier seit Sonnenaufgang auf dich gewartet habe. Und da muss ich verlegen, wie eingeschlafen sein. Haha. <lacht> Aber egal. Heute ist unser erster Tag des Retterteam. Geben wir unser Bestes. Wobei, wir haben ja noch gar keine Aufträge. Ich hab's. Vielleicht finden wir ein bisschen Briefkasten. Glickerbau schaut in den Briefkasten. Der Briefkasten enthielt ein Retterteam-Starter-Set. Wusste ich's doch, das ist ein Retterteam-Starter-Set. Das bekommen alle, die ein Retterteam gründen. Darin befindet sich ein Retterorden, eine Sammelbox und die Ausgabe der Pokémon-Zeitung, um die wir nie mehr lesen werden. Ich blöds hier eine, ihr könnt pausieren, wenn ihr wollt. Äh, da könnt ich die lesen. Das ist eine Sammelbox, da können wir Items rein, die wir in Darmstadt finden. Legen wir gleich mal die Items rein, die uns Smetbo gegeben hat. Items sind äußerst nützlich, wir sollten auf Abenteuer immer dabei haben. Hier hatten wir eine Ausgabe, die sind viele nützliche Infos. Ich lege die Zeitung zurück in den Briefkasten. Lass uns später mal reinlesen. Ja, nein. Mal sehen. Gibt es noch weitere Post? Haben wir sonst nichts übersehen? Klick aber rein, doch der Briefkasten ist leer. Ja, ich weiß. Schade, sonst ist nichts drin. Wenn jemand unsere Hilfe brauchen würde, hätten wir einen Rettungsabtrag erhalten. Ich vermute, es weiß noch keiner von uns. Wir fangen ja gerade erst an. Oh nein, was kann das wohl sein? Ein Pilippur. Und sie haben den Scheiß aufgehört mit, du kannst nur von vorne rein. Wir können jetzt von der Zeit auch in den Briefkasten reingucken. Vielleicht ist es ein Rettungsauftrag. Also ich fand es schon cool, dass es drin war, aber irgendwie ist es was nervig, wenn der Typ immer vorne dran stand. Was steht drin? Adi liest den Brief. Bip, bip. Raupi hat mir von euch erzählt. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Ein paar Magnetilo stecken in Schwierigkeiten. Eine seltsame elektromagnetische Welle floss durch einen Dungeon. Bip, bip. Sie bewegte, dass sich zwei Magnetilo miteinander verbanden. Doch das genügt nicht, um ein Magneton zu bilden. So ist es unvorstelllich. Bitte helft uns. Bip, bip. Ein Freund der Magnetilo. Nochmal ein Magnetilo. Jo, wir schaffen das. Los geht's. Richtige Einstellung, geben wir unser Bestes. Aber ah, wir gehen direkt in den Dungeon. Das Ganze wurde reworked, das finde ich voll geil. Das ist die Original-Map. Es gab ein paar Änderungen, die mir nicht ganz so passen, ehrlich gesagt, aber das meiste war voll okay. Äh, oh, da seid ihr ja. Bzz. Unsere Freunde sind in dieser Höhle. Bzz. Sie müssen auf Ebene U6 sein. Helft ihnen bitte. Bip, Jo, wir schaffen das, und ich habe. Ich weiß nicht wirklich, ob ich einen Typenvorteil habe, ist ja auch egal. So, wir legen los. Neige L in eine Richtung. Ja, ich kann sprinten. Diese ganzen Tutorials gibt's dann nochmal, das war ein bisschen schade. Ja, ich weiß nicht. Das war dann, ich kann das hier machen, statt hier drüber zu gehen. Hier war die Sammelbox. Hi. Wie viel EP brauche ich denn überhaupt? Nächste Level in 45. Oh, also das Level holen wir. 86. Die Level-Ups holen wir für beide kurz noch. Das hat nicht mal geheißen, wie viele EP wir gekriegt haben. Nein, wir haben Wirbler. Ich hau. A ja, naja. Das ist ein Turnbase natürlich. Achso, es steht nur noch oben drauf, Ich viel EP wir kriegen. Stimmt, äh, wie ihr seht, oben rechts heilen wir uns jetzt nicht nur pro 6 Schritte, sondern jeden Schritt. Mit R kann ich die Diagonale aktivieren. Ich muss sie einfach ein bisschen gedrückt halten, um das zu aktivieren. Ja, in ZL kriegen wir das Menü, das weiß ich, danke. Da habe ich einfach ein bisschen rum experimentiert am Anfang, dass es überall Tutorials gibt, war ein bisschen schade, aber naja. Ja, wenn ich sterbe, verliere ich alles, das ist ja eigentlich klar. Wunderfeld heilen dich. Normalerweise bricht er nicht ab, wenn wir im Wunderfeld sind, das macht er jetzt nur wegen dem Tutorial halt. Wir kriegen nur einen neuen EP dafür. Damit... Ich will aber Gekabo noch auf Level 6 bringen, bevor wir rausgehen eigentlich. Hier sehen wir jetzt angenehm, wie viel Werte Plus ich kriege. Wobei, das ist dann nicht nur mit Level Up, da gibt es dann ganz viele andere Kacke, die ich machen kann. Die ich auch machen werde. Und wir gehen nochmal weiter. Ah, ich hätte noch nach links können. Drücke Plus um den Anführer zu wechseln. Das kann ich also jetzt schon machen. Mit Minus kriegen wir das Tutorial. Mit Plus können wir jetzt auf Gekabo schon wechseln. Der Trick dabei ist, dass nur der Anführer ja den Magen verliert, weil, wie ihr seht, ja, ich weiß, ich bin paralysiert. Äh, weil, wie ihr seht, verliere ich schneller Magen als bisher. Aber mit dem Push will ich eh noch mehr, aber mal kurz. Also, ein Schritt, zwei, drei und vier und fünf. Jeden sechsten Schritt verliere ich Magen. Das geht recht schnell tatsächlich. Ich finde nicht mehr so viele Magen auffüllende Items teilweise, ich nehme dann mehr Äpfel mit. So, jetzt habe ich gekka, gekka -Ball gepusht. Yeah. Äh, aber der Trick dabei ist halt wirklich, ich kann jetzt, wenn ich auf drei Magen bin, einfach kurz wechseln. Und dann läuft Gekka-Boss Magen ab, statt meiner. Mache ich normalerweise nicht, außer es ist nötig. Okay, Boss ist schon Level 6. Ich guck mal kurz wegen uns noch. Weil am Anfang werden wir recht über überlevelt sein, das weiß ich. Okay, 123, das ist viel, viel. Das werdet ihr auch ziemlich schnell feststellen, ich werde am Anfang nicht leveln müssen. Und sobald wir ins Endgame können, bin ich plötzlich komplett unter Level durchgehend. Das heißt aber für mich, wenn ich nicht mehr aufnehme, werde ich äh, Missionen machen. Einfach nur, wir gehen kurz den Dungeon erforschen am Anfang. Später werde ich das nicht mehr so extrem machen. Es gibt aber einen Perk, der mich ein bisschen stört, ehrlich gesagt. Das werdet ihr dann noch feststellen. Genau, äh, sie haben das ab dem zweiten Teil übernommen, dass unsere Attacken gelevelt werden. Das seht ihr rechts von den Tasten, also links vom Namen. Mein Wirbler ist jetzt schon fast Level 2, Feuerodem von Gekabor auch. Das heißt, dass die Attacken... Ah ne, das ist jetzt Stufe 1 von 4 bis es Level 2 wird so rum. Das heißt, dass die Attacken einfach ein bisschen mehr Stärke und äh, AP teilweise bekommen. Ich kann euch das sogar zeigen. Es müsste schon drin sein, meinte ich. Ja genau. Jetzt seht ihr bei Stärke diesen kleinen roten Balken neben dem gelben. Und bei AP ist es nicht. Äh, die Stärke ist ein bisschen höher auf jeden Fall. Das ist der kleine rote Balken. Das seht ihr dann, wenn ich den genug einsetze, dass es wirklich gelevelt wird. Das merkt ihr dann. Und wenn jetzt äh, Gekabob Feuerodem einsetzt und ich bekomme irgendwann ein Vieh, das auch Feuerodem kann, dann ist der Feuerodem schon trainiert für den. Also ich muss nicht jedes Pokémon einzeln mitleveln über die Attacken. Oh, da sind sie ja. Bringen wir sie heraus raus. Unsere Körper sind wieder getrennt. Bibi, hurra! Ja, Bibi, hurra. Vielen Dank euch beiden. Ihr <lacht> seid wahre Helden. Danke. Du hast das Item großer Apfel enthalten. Zinelbeere. 650 Pokedonner. Nice. Und somit ist ein weiterer Tag rum in unserer Pokémon-Geschichte zu anfangen. Ich bin heil heilfroh, dass die Rettung heute so gut verlaufen ist. Das war ja unser erster Auftrag als Retterteam. Ich muss zugeben, ich war ziemlich nervös. Jetzt bin ich total kaputt. Am besten gehe ich heim und hau mich erstmal aufs Ohr. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Bis dann. Wo? Wo bin ich? Ist das etwa ein Traum? Hm? Da ist jemand. Wer mag das bloß sein? Etwa jemand, den ich kenne? Hm, ich kann mich nicht erinnern. Ich mag die Musik. Ich glaube, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Aber ich kann mich nicht mehr genau an ihn erinnern. Ach, was soll's. Auf zu neuen Rettungstaten. Mal sehen, was heute im Briefkasten steckt. Ich mag's voll, dass sie die Musik einfach neu überarbeitet haben und nicht komplett geändert haben. Doch da ist kein Auftrag für das retter drin. Guten Morgen, Adi. Du bist aber früh auf den Beinen. Oh, ich sehe. Du hast bereits im Briefkasten nachgeschaut. Und? War was Interessantes in der Post? Neue Rettungsaufträge zum Beispiel? Was? Es gibt keine Aufträge? Hm. War ja irgendwie auch nicht anders zu erwarten. Schließlich haben wir gerade erst angefangen. Na gut, gehen wir mal zum Pokémon-Platz. Schauen wir bei der Pelippe-Post vorbei. Da müssten Rettungsaufträge aushängen. platz ist da drüben. Komm, geh mir. Dies ist der Pokémon-Platz. Das ist der Kekleonladen. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Das ist Lombrero. Das ist die Snobilicard Bank. Hier kannst du dein Geld einzahlen. Schlurpuglink. Schlupo kombiniert die Attacken zu Link-Attacken und dir kombiniert es wieder. Das heißt, man kann sie gleichzeitig einsetzen. Wenn ich A drücke und ich habe drei kombinierten Sets da alle drei hintereinander ein, mache ich eigentlich nie. Das ist das Kangama-Lager. Hier kannst du Items lagern, um sie nicht zu verlieren. Hier hast du wichtige Items, solltest du hier lagern, bevor du in einen Dungeon gehst. Und da unten ist dann das Makuhita-Dojo, das wir leider überarbeitet haben. Da vorne hätten wir außerdem noch das Makuhita-Dojo. Hier kannst du Strategien für die Dungeons erlernen und perfektionieren. Nicht mehr wirklich, glaubt mir, Leute. Das war, das ist jetzt komplett für den Arsch. Na, was sagst du? Hier findet man jede Menge nützliche Läden, was? Und da oben ist der. Welsa-See? Der Teich. Da hinten ist noch die pelipper post eigentlich auf dem Weg hinzukommen. Ich glaube, wir können uns da Info zu Rettungsaufträgen holen. Wollen wir zuerst Pelipper-Post gehen? Ja, wir können den Partner ansprechen. Der hat tatsächlich Tipps. Ist voll cool. Da oben ist der welser teich Es haben sich einige Adresse aufgetan, die alle in Gefahr bringen. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Was du, wenn sich hinter in solche Spalten fallen? Welser bekommt jetzt so eine Stimme fertig. Ja, hallo, ich bin Welser. Also, äh, wir gehen zuerst mal Items. Ich habe nicht wirklich viel, was ich verkaufen will. Sortiere das mal. Brauche ich nicht. Einer reicht mal zum Verkaufen. Top Ether und Persif brauche ich wirklich nicht und Cinel behalte ich mal drei. Bringt, bringt einfach gar nichts, aber ist okay. Hast du was zum kaufen? Nichts gescheites. Also, lass mal das. Hast der rechts hat ja TMs. Genau. Wenn es glitzert, kann ich es benutzen. Wenn ich dann Plus drücke, sehe ich, welches Pokémon die lernen kann. Wenn es zum Beispiel Akrobatik, kann jetzt nur Gekka Ball lernen. Das sieht dann so aus. Aeroas könnten beide lernen. Mit X kriege ich die Attackeninfo genau. Wäre schon eine Überlegung wert, aber ich habe nicht genug Geld. Steinhagel wäre auch cool gewesen jetzt. Wirbler habe ich schon. Oh, Eisoden wäre geil gewesen. Na gut, äh, wir lagern die restlichen Items mal? Ich nehme am Anfang noch nicht wirklich Items mit. Einfach dass ihr das wisst. So, und wir gehen jetzt zur Pelipper Post. Da haben wir dann danach noch das äh, Knudelu. Freundesparadies-Ding. Das Gebäude dort ist die Pelipper Post. Ich finde das voll cool. Hier werden Infos von Pokémon gesammelt, die irgendwo unsere Hilfe benötigen. Siehst du das Infobrett da? Dort werden Rettungsaufträge ausgehängt. Wollen wir uns das mal anschauen? Na klar. Infobrett, was haben wir? Schnellrette-Waumpel. Ich werde hier ein bisschen drauf gucken, äh, was für Belohnungen es gibt. Wobei am Anfang, wir können... Ah, wir haben nur vier. okay. Das heißt, wir haben 300 in der Donnerhallhöhle. Ich werde später anfangen, Aufträge auszulöschen, das werdet ihr dann später sehen. Wenn ihr in der Rettung abbrechen willst, müsst ihr einfach nur den Auftrag annehmen und in den Dungeon gehen, der im Auftrag angegeben ist. Folge einfach dem Pfad von der Basis nach Süden, um zum Dungeon zu gelangen. Genau. Links haben wir dann die Partnerareale, das kommt dann alles noch. Äh, die Aufträge am Infobrett, auf diese Weise machen wir uns also rettet meinen Namen. Dann flattern die Aufträge bald vorbei. Pilipper-Post werden wir nie brauchen. Doch brauche ich später, weil ich äh, bestimmte Codes habe für bestimmte Pokémon über eine Website. Äh, ich glaube, dann haben wir alles erledigt, mal soweit. Zu den Dungeon geht es da lang. Da wollte ich gerade hin, danke. Weil... Ja. Ja, wir machen noch ein paar Tutorials von Makuhita schnell. Weil das Makuhita-Dojo ist jetzt ein bisschen umgebaut worden. Ich kann... Die Intensiv-Trainings, nur über diese Tickets erledigen. Wie ihr seht, habe ich dann eine bestimmte Zeit, um EP zu bekommen. Und das heißt, ich bin da wirklich nur noch zum Leveln. Mein, mein Laufding ist L, dass das ich so schnell rumrenne und dann nur noch A drücken und dann macht er Attacken. Hier kriege ich Intensivtickets, das können wir danach machen. Wir spielen jetzt mal ein Tutorial durch. Und das sind leider Tutorials und keine Probetrainings. Gut, dann weiß ich mal das einmal eins der Ich überspringe das alles. Ähm ich hoffe, ihr könnt das. Wenn ihr es lesen wollt, dann lest Aber es. Ist ja, ich muss zu ihm rüberlaufen und dann A drücken, um ihn zu hauen. Und das Ganze noch mit. Ja, ich weiß, danke. Wie ihr seht, ist das Moveset angepasst worden auf. Das Problem ist, abbrechen bringt es halt nichts, weil ich dann alles verliere. Es ist komplett nicht spannend, es ist wirklich das Tutorial verpackt, so. Ja, wenn ich keine AP habe, kann ich nicht machen. A drücken, ZL und dann die Tasten, bla bla Tada. Jetzt haben wir 34 Minuten, wir machen noch eins. Dungeons Sprinten, ja. Ich mache die am Anfang, weil sie geben viele Items und danach sind sie fertig. So, bringen wir nun... Ja, B drücken und dann neigen. Oder labert immer dazwischen. Ich halte einfach B gedrückt, dann skippe ich die ganzen Dialoge durch. So, tada. Ja, wir machen noch... Das Item einsetzen. Tutorial. Das Probetraining. Ich finde das ein bisschen schade, wie Makuhita hier verkackt wurde. Also, ich bin nicht zufrieden, wie das Makuhita Dojo funktioniert. Ja, wir nehmen das Item. Ich laufe drüber und ich nehme sie auf. Und jetzt sprinte ich weiter. Oh, ein Sprengfall. Oh nein, ich habe 20kp verloren. Ich esse eine. Sinelbeere, die mir irgendwie 100 heilt oder so. Oder 50. Dafür steigt das mein Maximum-KP-Wert immer im Dungeon. Das ist voll geil. Dann haben wir hier einen Apfel. Und jetzt verliere ich... Haltet euch fest. 10 Hunger. Oh nein. Ich, ich, ich verhungere fast. Deswegen esse ich einen Apfel für 50 Magen. Sofort bitte, sonst verhungere ich noch. Ich weiß, es ist das Tutorial ist für neue, neue gedacht. Wie halt alles mit Pokémon. So, äh, dann würde ich sagen, lass mir das heute mal als Folge laufen. Folge 1, oder? Ja, machen wir Folge 1 draus. Nächste Folge es dann weiter mit Mystery Dungeon DX. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, wie es weitergeht. Auch wenn man die Story kennt, es wurde alles neu gemacht. Es gibt neue Twists drin und die sind in dem Fall recht gut gemacht. Äh, ich bin ein riesen Fan von diesem Teil. Auch wenn es ein, zwei Sachen wie das makuhita haben, mit dem ich gar nicht zufrieden bin. Aber das ist ja der Teil. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, auf euch es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Hatan, alles Puppen und Zucker. Cheerio!